Als die Gemeinschaft und wir verstehen es eigentlich alle viel gut und ähm, ja wir Musik Musik so viel mit die Musik wir mögen uns halt trotzdem alle voll und auch wenn wir einen nicht so gern morgen mag, tun wir halt den Streit oder so und die Lehrer sind eigentlich auch alle ganz nett, wir machen Ausflüge und so auch wir eigentlich.